Ja, liebe Schüler der 7F, jetzt müssen wir uns also digital unterhalten. Also, schaut bitte regelmäßig auf der Webseite vorbei. Ich schreibe da neue Sachen rein, stelle Videos online, Arbeitsmaterialien und denkt daran, mir die Sachen zu schicken. Per E-Mail an die Dienstadresse. So, heutiger Unterricht. Wir machen den Einstieg in die Prozent- und die Zinsrechnung. Was ihr hier seht, ist der Regelhefteintrag, den ihr bitte übernehmt. Also es geht um 5.5 Prozent und Zinsrechnung. Und da einfach vorweg, wenn ihr in das Mathebuch reinschaut und in viele andere Mathebücher auch, findet ihr unglaublich viel Material zu Prozent und Zinsrechnung. Aber eigentlich im Kern ist die Sache ganz einfach. Denn eine Zuordnung der Form, dass ihr einen Anteil in Prozent von einem Ganzen, einem Bruchteil von einem Ganzen zuordnet, die ist immer proportional. Klingt jetzt ein bisschen hochgestochen, ist es auch, deswegen kurz gesagt. Unten der Kasten. Bei der Prozentrechnung kann man immer mit dem Dreisatz rechnen. Eine Spalte erhält als Überschrift Prozent. Oder von mir aus auch Anteil in Prozent. Und das wichtige 100% Prozent entspricht immer einem Ganzen. Gut, viel mehr ist dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Und trotzdem ist es für viele ein Buch mit sieben Siegeln. Deswegen lasst uns da gerade gut einsteigen. machen drei Beispiele. Zum einen, drei von 20 Schülern sind krank. Wie viel Prozent sind das? Tja, bei so also einer Textaufgabe müsst ihr die Sache immer auseinandernehmen. Aber es funktioniert immer darüber, dass ihr eine Tabelle zeichnet, in der Prozente stehen. Und in dem Fall die Schüler. Ja, wenn man es genau nehmen würde, die Anzahl der Schüler. Gut, jetzt muss man schauen, aus also dem Text, was weiß man denn? Drei von 20 Schülern sind krank. Es geht nicht um drei Prozent oder sowas, es geht wirklich um drei Schüler. Und ähm, was wir wissen, es sind 20 Stück. Das heißt, unsere 20 Schüler entsprechen den 100 Prozent. Und da schreibt man dann so auf, 100% sind 20 Schüler. Wenn alle Schüler krank wären, wären es 20 Stück. Was bedeutet das. Ja, und jetzt will ich zu 3 kommen. Die 3 muss auf der Schülerseite stehen. Es geht um 3 Schüler, nicht um 3%. Also muss ich irgendwie zu 3 Schülern kommen. Na ja gut, jetzt rechne ich mit 3 Satz. Teile durch 20, nehme mal 3. Komme ich auf 1 und hier mache ich das gleiche in grün. Durch 20 5, mal 3 sind 15. Das heißt, unsere Antwort wäre, es sind 15 Prozent. Ja, das Wesentliche ist also zu erkennen, was hier was bedeutet. So, die nächste Aufgabe. Im Sonderangebot kostet ein T-Shirt, das normalerweise 40 Euro kosten würde, nur noch 65 Prozent. Wie viel kostet das T-Shirt jetzt eigentlich? Wieder eine Tabelle. Diesmal geht es um Prozente und es geht um die Kosten, also den Preis. In Euro. Und wir wissen, das T-Shirt kostet normalerweise 40 Euro. Das heißt, wenn es nicht, wenn es den ganz normalen Preis hätte, also wenn es 100% kosten würde, würden wir 40 Euro hinlegen. Heißt 100 Prozent entsprechen 40 Euro. Ja, diesmal ist es anders. Eben war es so, dass wir die 3 auf die, auf die rechte Seite geschrieben haben. Diesmal wollen wir wissen, was 65 sind. Also müssen wir hier auf 65 rechnen. Ihr seht, ich habe wieder ein bisschen Platz gelassen, um den Dreisatz machen zu können. Schauen wir, wie man da rechnen kann. Es gibt natürlich mehrere Wege. Der einfachste wäre, wir teilen hier erstmal durch 20. 5%, müssen dann nochmal 13 nehmen und dasselbe machen wir auf der Seite. Und würden dann auf 2 Euro kommen zu 5% und auf 26 Euro für die 65%. Ja, das heißt, es kostet 26 Euro. Gut. Der letzte Aufgabentyp, der einen da erwarten kann, wobei das Buch da ziemlich klein vorgeht. Also wir werden uns erstmal nur mit bestimmten Aufgaben davon befassen. Aber im Prinzip ist immer dasselbe. Letzte Sache ist, ein Download ist bereits zu so 76 abgeschlossen und es wurden bisher, ha, für die Aufstellung. Ja, Komme ich da noch rein? Und es wurden bisher, na kommt. Also, machen wir so. Ein Download wurde bereits zu 76 Prozent abgeschlossen. Es wurden bisher... Es wurden bisher, ja, jetzt habe ich, die Zahl stimmt, 266 Megabyte heruntergeladen. Und ja, die Frage ist jetzt nicht, wie viele Prozent das sind, das wissen wir schon. Die Frage ist, wie groß ist der Download insgesamt? Ist der komplette Download? Also gut, das ist die Aufgabe. Gehen wir ran an den Speck. Wir machen wieder eine Tabelle, Prozente und die ähm, Megabyte. Und wir wissen 76 Prozent. Das sind 266 Megabyte. Und es geht darum, wie groß ist der komplette Download. Das heißt, wir wollen auf die 100 Prozent rechnen. Das bedeutet, wir haben keine großartige andere Wahl als auf zwei runterzurechnen, also durch 38 zu teilen und dann mal 50 zu nehmen. Wir machen geteilt durch 38 und mal 50. So, und wie immer, wenn man so ein geteilt nicht direkt ausrechnen kann, schreiben wir es einfach als Bruch und rechnen das erstmal aus in der Nebenrechnung. 266 38 kann ich natürlich kürzen, sind 133 19. Das lasse ich vielleicht erstmal so stehen. Und das rechne ich jetzt mal 50. Also 133 19 mal 50 Einzel. Tja, müssen wir schriftlich rechnen. 65. Und 15 sind 21. Und dann müssten wir hier rauskommen. 7000, oh Gott, ich hoffe, das geht halbwegs auf. Und wenn nicht, seht ihr auch, wie man rechnen kann, wenn es nicht so gut aufgeht. 7150 geteilt durch 19. Ähm, ja. Müssen wir es ausrechnen? Also, wir können entweder sagen, okay, das sind jetzt 7150 tel aber naja, das schönste Ergebnis ist das nicht. Oder wir teilen es einfach. Oh je, eben wären die Zahlen besser gewesen. Also, dreimal sind 57. So, das könnte jetzt glamabel werden. 145 ist 7 mal sind 133 und damit bleiben 120 durch 19, was wiederum 6 sind. Und dann kommen wir bei 114 raus. 6. Ja, das können wir so weitermachen, aber wir können auch eigentlich aufhören. Das sind 376, 6 19. Ja, man kann es jetzt weiter ausrechnen, aber das heißt, wir... Komplette Download. Oh Gott, Download. Ähm, ist 376,69 Zentil Gigabyte groß. Ja, also, natürlich ist das Ganze, man würde am Ende sagen, dass es, wenn man es ausrechnet, wäre ungefähr ein Drittel. Das heißt, er hat wahrscheinlich so, 376,3 GB. Ja, ihr wisst sowieso, dass es da nicht auf alle Nachkommastellen ankommt. Gut, wenn ich die richtigen Zahlen gehabt hätte, wäre das auch glatter aufgegangen, aber ihr seht schon, oft kann man das auch ungefähr rechnen, und es kommt nicht auf die 27. Nachkommastelle an. Gut, vielen Dank, bearbeiten bitte die Aufgaben, denkt daran, mir die zu schicken, und dann geht es in der nächsten Stunde weiter. Dankeschön, bis demnächst.